ab Werk. Bei der Lieferung von Waren gibt es verschiedene Vereinbarungen zwischen Kunde und Lieferer, die sogenannten Lieferbedingungen. In der Regel bekommt der Lieferer eine Rechnung von der für den Transport zuständigen Spedition. Reicht der Lieferer diese Kosten dann an den Kunden weiter? Erhält der Kunde eine Eingangsrechnung, in der neben der Ware auch Lieferkosten bezahlt werden müssen. Der Kunde zahlt also den Transport. Diese Lieferbedingungen nennt man ab Werk.